Willkommen zu einer weiteren Haustour. Ich muss ich ein bisschen vorsichtig sein, denn hier liegen ein paar Schlangen heute. Wo sind sie denn? Da sind sie. Hier eins, zwei, drei, mindestens drei Schlangen heute. Das war wahrscheinlich ein, nur eine sehr fleißige Schlange. Oh, da ist ein Loch. Ich will unsere Nachbarin gar nicht weiter stören. Oh, da ist noch ein Loch. Ach, das ist bestimmt alles sehr sicher. Äh, das Haus war schon mal, oh, hier sind noch mehr Löcher, in besserem Zustand. Ähm, dieser Balken da <lacht> ist die tragende Stütze des Hauses. Das Dach äh, hat ein... Freilicht, Freilichtbeleuchtung. Die Tür ist leider verschlossen, die, da kann man, kommt man unmöglich rein. Ähm, wollen wir uns drin umgucken? Ich, ja, natürlich. Ähm, es ist bestimmt alles sicher. Die, die Tür habe ich mal zur Seite gestellt, um besseren Zugang zu halten. Das Dach hat einige, nicht Löcher, ich, also Fenster ohne Glas. Hier ist mal die Tür. Ja, leider auch ein bisschen ähm, Feuchtigkeitsprobleme durch die Fenster ohne Glas. Hier sind, oh, da ist auch der... Ein Blick in den Nebenraum. Ähm, die, das sind Stühle, bestimmt. Ach ja, ich vergaß. Hier ist natürlich im Nebenraum auch ein äh, Garten. Ja ja. Hier drüben gleich. Äh, ein Trinknapf. Falls man mal ein bisschen Durst hat. Mit natürlich schönem Blick auf den Himmel. Ist dann hier auch... Ach nee, das ist natürlich kein Trinknapf. Ähm, da kommt natürlich das Essen rein. Oder? Ich bin mir gar nicht so sicher. Schreibt es in die Kommentare. Äh, was hättet ihr hier gerne? Wasser? Ich glaube, das würde rauslaufen. Oder lieber was zum Knabbern? Ah, ist das nicht schön. Die Mauer könnte vielleicht wieder ein bisschen. Arbeit gebrauchen, aber ansonsten in relativ gutem Zustand. Ja, da ist die Tür. Die ist aber einbruchsicher, weil die ist draußen mit einem Draht befestigt. Und man kommt hier sonst nicht. Ach so doch. Ja, ja das war's auch schon. Viel mehr gibt es leider nicht. Ach, da ist noch ein... Äh, weiß ich nicht, ein Plastikteil. Ansonsten leider eher wenig Inneneinrichtung. Das kommt noch alles. Aber man kann sich schön in die coole hier in der Wand setzen. Ist noch was unter der Tür? Nein. Ich würde gerne diesen äh, Innengarten weiter zeigen, aber es ist leider... Nicht ganz äh, einfach zu begehen. Ohne Schmerzen. Zumindest. Das war's auch schon. Äh, ich glaube, ja, das. Äh, da oben hängt noch ein Seil. Praktisch. Haben wir schon Schlangengäste? Nein, haben wir nicht. Ich glaube, die sind heute ein bisschen schüchtern. Oh, ich glaube, ich halte das Mikrofon zu. Ne? Ja, das ist ja nicht schlimm. Fenster auch sehr sicher. hier nochmal von außen wunderschön das ist ein haufen steine ich, ich glaube da ist das ist nur ein haufen steine hier haben wir noch äh, auch ein haufen steine ich weiß nicht ob das mal zu irgendwas zu gebrauchen war. Vielleicht war es ein Ofen. Also das da oben. Oder um irgendwas aufzubewahren. Hier noch einen besseren Blick aufs Dach. Ich bin so paranoid, was diese Löcher hier angeht. Mit den ganzen Schlangenhäuten. Hier ist noch etwas... Ich wünschte, ich hätte geschlossene Schuhe. Ah, guck mal, das kleine Gebäude nebenan. Ach, da ist ja so ein Eingang. Der ist ein bisschen versperrt ein bisschen Stacheldraht. Damit ist es auch abgesichert. Hier kommt niemand rein. Ja, ich glaube, das war's mit meiner Haustour. Äh, wo, wo geht's nochmal zurück?